Hier habe ich den Wave SkyWars 3 von Mizuno für euch. Ein Schuh mit ganz vielen Neuerungen. Und welche das genau sind, das erklärt uns jetzt unser Experte Norbert. Ja, ein ganz softer Schuh, ein bisschen wie Gleitschirmfliegen. Du merkst den Untergrund eigentlich kaum. Das gefällt mir. Und trotzdem hat Mizuno den Schuh so ein bisschen stabiler gemacht. Ähm, man kennt ja von Mizuno diese Wave-Technologie, diese Welle hier. Und die liegt bei diesem Schuh ein bisschen weiter auseinander als beim Vorgänger. Dadurch bekommt er auch ein bisschen mehr Stabilität. Ansonsten hier das Visuno Energize Core System mit einem sehr weichen Punkt hier in der Mitte, da wo die Ferse sitzt, ne, da habe ich besonders viel Dämpfung. Und hier diese Flexkerben sind auch neu bei dem Modell für eine schöne Flexibilität. Ja. Also rollt toll ab, softer Schuh für jeden Tag im Grunde und gibt es in der Form nur bei deinem Laufspezialisten. Viele weitere Informationen rund um die Themen Laufschuhe und Laufen findet ihr auf